Und schauen Sie mal, ob Sie da noch ein paar von diesen Lego-Flugzeugen für Ihre Kinder oder direkt abgreifen können. Ah, noch ein! Noch ein! Eine technische Lustsage. 13 Jahre alt. Bitte in der Halle 4 an der Ariane Rakete auf dem Paparazzi. 13 Jahre bitte in der Halle 4 an der Ariane Rakete auf dem Paparazzi. Particularly near airports is a major problem these days. and This aircraft deals with that very effectively. Cool, eh? Did you realise that was an accident? Great, great. What do we have? The A350 XWB, latest addition to the Airbus family. Designed from the outset as a long-range mid-size passenger jet. Die von Grund auf neu entwickelte A350 XWW ist die modernste. long range, but with enormous fuel efficiency and exclusive passenger comfort. Dieses völlig neue und effiziente Design der A350-XWB umfasst modernste und einzigartige Technologien zur Leistungsoptimierung. Die A350-XWB bietet eine um 25% höhere Treibstoffeffizienz und um 25% niedrigere Sitzmeilenkosten im Vergleich zur Vorgängergeneration der Konkurrenz. Aircraft technologies, in One of der most modern and technologically advanced Airlines in the world today, in fact. 25% more fuel efficient than previous models in the family, with a 25% reduction in the supermodel cost. Ja, und dadurch liegen natürlich auch die CO2-Emissionen deutlich, nämlich um ungefähr 25% niedriger, was die A350 XWB wirklich zu einem sehr umweltfreundlichen Flugzeug macht. CO2, of most aircraft world well. Und besonders in diesen Tagen von wirtschaftlichen Konzernen, dieses Airlines produziert 25% weniger CO2, das macht es eines der meisten wirtschaftlich freundlichen Airlines in der Welt. Und zurzeit konkurriert die A350 xwb international mit der 787 von Boeing und auch mit der 777, also der 777. Allerdings ist sie deutlich besser aufgestellt als die aktuellen Modelle anderer Marktteilnehmer. 350, of course, concurrent with the new 787 and the older 777 from Boeing, uh, it's more efficient than both. <coughs> Diese Effizienz und diese Vorteile äh, haben natürlich ihre Auswirkungen auf die Bestellung. Und so ist es, dass der A350-XWB bisher bereits 854 Festaufträge von 45 Kunden erhalten hat. Now all these improvements in the aircraft performance has been very attractive to customers. 845, uh, do you pardon, 854 of these aircraft are on order for 45 customers worldwide. Mit nautischen Meilen. Das sind ungefähr 15.000 Kilometer. Maximum Takeoff Weight of 280 Tonnen. Capable of carrying 141.000 Liter of fuel. And that gives this aircraft a remarkable range due to its efficiency of 8.100 nautical miles, around about 15.000 Kilometers. Die Länge und die Spannweite sind fast gleich mit einer Länge von 66,80 Meter der 350 XEB eine Spannweite well, von 64,75 Meter und eine Rumpfbreite von knapp 6 Metern. A very large aircraft for such a quiet one. 66,8 Meter long, 64,75 Meter in span und 5,96 Meter to the tip of the fin. The A351000 capable of carrying 366 passengers. Wenn 50 jetzt von der Landebahn rollt, ist das nächste Flugzeug bereits schon auf die Landebahn gerollt. Und das ist ein ganz besonderer Gast. Ich weiß nicht, ob er wirklich die längste Anreise, aber wahrscheinlich hier zur ILA in Berlin aus Japan kommt kommt zu uns die Kawasaki P1. Oh, another very large aircraft just taking to the runway. <hums> Ich muss mal gucken, ich muss mal